Ein Fernwendeböden bis aufs... Nee, das wollen wir nicht. Das wollen wir. Das wollen wir. Und das wollen wir. Am alles. <lacht> Was ist das denn? Die ganze KI muss jetzt mal verschwinden, weil dann hört das Spiel nämlich auf mit Lecken. Das ist ein Hausmeister. Ah. Ja, dann entfernen wir auch die Sicherheitszone. Okay, es muss, äh, die, die Schlange muss sich alle von Hand entfernen, wahrscheinlich. Ich habe aber immer noch Lacks. Warum lag es denn so? Das war doch das war doch vorhin noch nicht so. Also bevor die KI kam, lief das Spiel doch flüssig eigentlich. Das kommt dazu das da? Ja. Yeah. Legen das, die legen die das hier ins Lager rein. Haben sie wahrscheinlich schon. Okay. Okay, so. Oben habt ihr auch schon gebaut. Sehr gut. Ähm okay, ich weiß warum es hier so leckt. Economy haben keine eigene Warteschlange mit einem Sicherheitscheck-in. Erste Klasse-Flüge haben keine eigene Warteschlange. Wieso? Wieso geht ihr jetzt nicht nach unten? Flüge sind alle gestrichen. Warum? Geht nicht. Wieso seid ihr hier oben? Aus welchem Grund? 2 Ground Floor. Oh! Diese KI macht mich wahnsinnig. Ihr werdet doch wohl... So schlau sein und dahin gehen in dieser Position nicht anwendbar. Oh Leute. Euer Ernst jetzt? You. <lacht> Switch Directions. Ah, ne. Bringt gar nichts. Warum zum Teufel nochmal? Möchtet ihr da nicht runter? Treppe. Rolltreppe. Kann ich das hier auch machen? Ne, demontieren. Okay. Dann gehen wir hier nach oben und bauen eine Rolltreppe nach unten. Oh. ähm, wie könnt ihr die benutzen, wenn die noch gar nicht fertiggestellt ist? Hä? Jetzt machen sie es! Will ich mich verarschen? bin ich aber echt überfragt okay warum geht ihr da hoch hallo hallo hallo hallo hallo Ach, das sind die Hausmeister. Okay, okay, okay. So, hier stehen noch ein paar Objekte. <lacht> können wir auch eine normale Treppe bauen. Treppe nach unten. Demontieren. Liebe Arbeiter, ihr habt hier den Auftrag, das zu demontieren. Warum macht ihr das nicht? Ah, jetzt. Ah. Ja, aber hier habe ich das Gefühl, dass es schneller runterkommt. Das ist okay. Hausmeister. Okay, das ist auch okay. So, jetzt warten wir noch. Hm, nee, ich konnte doch hier irgendwo die... Betrieb genau, Busse stündlich, Straßenbahn alle 15 Minuten. Ähm, Straßenbahn machen wir stündlich, Busse machen wir 15 Minuten annehmen, damit die Leute hier mal wegkommen. Die wollen da immer einsteigen, aber dann doch nicht, oder wie? <lacht> Wer als erstes da ist, der. <lacht> oder wie? Was, wie viel Kapazität haben die? 100! Alles klar. Hier steht da was mit. Was, was, was? Und nochmal. Remaining Pickup Capacity 150, das ist, aber, das ist okay Bevor nicht alle weg sind, wird der 15 Minuten Takt nicht weniger Da brauchst fünf Busse für eine ist sieben für sieben. Och, krass. Wie viele Leute sind denn da noch? Zwei Objekte, so langsam leert sich's. So langsam sollten die ersten mal frei werden. Ja genau, wunderbar. Da laufen immer mal wieder welche zurück. Hm. Machen wir mal alle zwanzig Minuten. Das scheint doch okay zu sein. Dann machen wir das wieder auf stündlich. Oh, was ist jetzt? Unable. Was? Was, was, was, was, was, was, was, was, Pursuing Pickup Zone. Das heißt, halt, was? Unable MM370 Pickup. Index 1 auf 1. Hä, was? Und das heißt... Was heißt das jetzt? Ihr lauft jetzt verwirrt durch, durch die Gegend oder was? Ich blick's nicht ganz. Okay, ich glaube, wir müssen doch nochmal erhöhen. Die mit den Ausrufezeichen steigen jetzt da aber auch gar nicht ein. Jetzt läuft das Spiel wieder flüssig. Aha. Das ist krass. Bei wie viel, bei wie, äh, bei wie wenig Sim oder Sim KI, das Spiel schon anfängt mit lecken. Ja, was ist jetzt mit euch? Hallo? Okay, die steigen einfach nicht ein. Na gut. So, jetzt sind wir aber wenigstens mal wieder im richtigen Spiel und können bauen. Das ist doch schon mal gut. Das ist doch schon mal sehr gut. So, wir haben hier oben Fahrsteig. Aha. Also wir haben hier den Fahrsteig. Und wir müssen nun die ID-Häuschen setzen. Ich überlege gerade nochmal, weil ich würde das Ganze dann doch dann doch gerne mit Warteschlangen machen, oder? Na, weil sonst ist das so ein riesen Haufen da davor dann könnten wir ja eins machen wir könnten weil wir ja den bereich hier unten ja nicht nutzen da könnten wir ja unten die security für das Pers personal machen das wird ja nicht so groß und hier oben für die fluggäste so das würde aber bedeuten Erstens mal, dass ich die Wand hier vorziehe.